In dieser Trasuraufgabe geht es um die Hiethoffsche Methode zur Bestimmung der Überführungszahlen. Wir bilanzieren eine Elektrolyse, getrennt für Anoden- und Kathodenraum. Die Elektrolyse von Salzsäure befindet in einer Hiethoffschen Zelle statt. Im Anoden- und Kathodenraum befinden sich jeweils 500 ml Säure. Ein Strom der Stärke 100 mA fließt eine Stunde lang durch den Elektrolyten. Folgende Konzentrationen wurden vor der Elektrolyse gemessen Anodenraum Kathodenraum jeweils 10 Millimol pro Liter. Berechnen Sie zunächst aus den Grenzleitfähigkeiten die Überführungszahl der Anionen und berechnen Sie dann die an der Kathode erzeugte Stoffmenge Wasserstoff und schließlich die Konzentration der Salzsäure nach der Elektrolyse im Kathodenraum. Die Ermittlung der Überführungszahl geschieht über die Grenzleitfähigkeiten. H plus leitet sehr viel besser als Cl minus. Das Verhältnis der Grenzleitfähigkeit von Cl minus durch die Grenzleitfähigkeit des Grenzleitfähigkeiten ergibt T minus zu 0,179. Etwa 18 der Leitfähigkeit geschehen durch das Chloridion. Die restlichen 82 durch die Protonen. Die Stoffmenge im Anodenraum ist Konzentration mal Volumen also 0,01 mol pro Liter mal 5 Millimol an der Kathode entsprechend ebenfalls 5 Millimol vor der Elektrolyse. Wenn die Elektrolyse stattfindet, werden H und Cl zu Wasserstoff und Chlor